Herzlich willkommen zu Ausnahme und Zustand Staffel 4. Den Auftakt hat letzte Woche Amina Aziz zusammen mit Katharina könig preuß zum NSU-Komplex gemacht. Und wir sprechen heute über die Ampel und was die eigentlich so für politische Vorhaben hat. Zu Gast haben wir hier im Studio Mario Candejas, Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Herzlich willkommen, Mario. Hallo. Er hat dieses Jahr ein äh, Buch herausgebracht: ähm, Klassen zu Klassentheorien. Das ist sehr empfehlenswert beim Argumentverlag. Und im Dezember erscheint auch ein neues Buch, das nennt sich. Spurwechsel, Studien zu Mobilitätsindustrien, Beschäftigungspotenzialen und alternativer Produktion gemeinsam mit Stefan Krull im VSA Verlag. Und damit sind wir mitten im Thema, nämlich der großen Jahrhundertaufgabe der sozialökologischen Transformation und was die Ampel da eigentlich so plant. Die Ampel selbst nennt sich äh, Zukunftskoalition. Sie möchte weitreichende Investitionen tätigen. Die Frage ist, wie sie das eigentlich machen möchte, weil sie weder die Schuldenbremse anrühren noch eine Vermögenssteuer erheben möchte. Mario, wo soll das Geld herkommen oder ist das nur Inszenierung? Nee, das ist äh, früher nannte man das magische Viereck. Vielleicht, vielleicht versuchen Sie jetzt auch wieder sowas, äh, etwas zu erfinden, was gar nicht geht, ähm, denn es ist wirklich äh, interessante Zusammensetzung. Sie nennen sich die Koalition der Zukunft, ich würde sie eher eine Modernisierungskoalition des Übergangs nennen, denn äh, zu widersprüchlich sind ihre jeweiligen Interessen. Ähm, und man sieht es gerade beim Klimaschutz, wo ja vor der Wahl alle noch gesagt haben, ja, das ist äh, der wichtigste Punkt. Man bedenke, dass die FDP jahrelang als äh, eher reaktionäre Bremserin bei Klimaschutz aufgetreten ist. Und deswegen sollte man aber nicht unterschätzen, sozusagen, wie groß der opportunistische Wille der Macht gerade der bürgerlichen Parteien ist, also da auch dann auf so einen Kurs einzuschwenken. Deswegen gab es einen kurzen Moment der Hoffnung, aber die FDP erweist sich doch als die gute Vertreterin, äh, man könnte sagen, des fossilistischen Kapitals und tritt hier als massive Bremserin auf. Ne? Übrigens durchaus unterstützt bei Klimafragen von der SPD. Denn eigentlich war klar, es gab eine Einigung in den Sondierungen auch, man möchte Klimaschutz betreiben mit großen Investitionen ähm, und natürlich marktwirtschaftlichen Regulierungen, aller angepasster CO2-Steuer und ähnlicher Dinge. Ähm, nicht zu viel Ordnungsrecht, was ja eigentlich die Stärke der, der Grünen auch wäre, aber das passt eben nicht zur FDP. Aber diese zwei Punkte waren eigentlich einig äh, und jetzt ist man an keinem Punkt mehr einig. Ich meine, die Verhandlungen laufen ja noch, aber es sieht so aus, dass äh, insbesondere die Investitionsprogramme äh, nicht in der Form stattfinden werden. Ne? Denn es war auch eine Einigung, dass man klar die Schuldenbremse beibehält, aber dass man über Anstalten öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen schon Kredite aufnehmen kann, die eben gar nicht in die Schuldenbremse fallen. Das hat aber Linda jetzt vor ganz kurzem, als Unsinn bezeichnet, seine Wortwahl, so dass also dieser Weg auch gesperrt ist, ähm, es sei denn, die Grünen setzen sich noch durch und dann müssen die muss die FDP natürlich nachgeben bei dieser ganzen Frage von Schuldenbremse und so weiter. Also im Moment sind sie natürlich noch am Streiten, aber am Ende wird ein wahrscheinlich kleinerer Kompromiss rauskommen, weit unter den sozialen und ökologischen, vor allem Herausforderungen, die diese Gesellschaft hat und weit unter dem, was beispielsweise in den USA diskutiert wird, ist jetzt auch nicht die Speerspitze der Linken, mhm. ähm, aber wenn wir allein die Größenordnung mal diskutieren, ja, ähm, mehrere Billionen in den USA, auch sehr, sehr umstritten natürlich, ähm, wie weit genau und wird auch gerade runtergedampft wieder, aber immerhin, und hier reden wir über ein Programm, was immer kleiner wird, es gibt noch gar keine konkreten Zahlen, aber das, was bislang in, der, in, in den Gesprächen war, liegt weit unter dem, was sogar der Bundesverband der deutschen Industrie fordert. Auch nicht so ganz links normalerweise. Und selbst die äh, fordern sozusagen 86 Milliarden im Jahr äh, für den ökologischen Umbau der Industrie nur. Ähm, weitere 100 Milliarden im Jahr für ähm, den Energieumbau, für die Energiewende. Wenn man das allein aufrechnet, sind wir schon bei Größenordnungen wie sie auch die Linke fordert. Da werden wir aber bei weitem nicht landen. Insofern stellt sich schon die Frage, wie wollen sie nicht nur den ökologischen Umbau der Industrie finanzieren, die Energiewende, dann noch irgendwie die soziale Infrastruktur stabilisieren zumindest. Man hat gesehen, wie wichtig diese systemrelevanten Jobs alle sind. Und zu guter Letzt noch die ganzen Folgen der Corona-Pandemie. Alles zu bezahlen ohne Schuldenbremse, ohne Kreditaufnahmen, also ohne Schuldenbremse wegzunehmen. Ohne Kreditaufnahme, ohne sagen wir mal, intelligentere Formen der Finanzierung jenseits der äh, harten Dogmen, das steht in den Sternen. Also, das wird dann doch alles unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Und es betrifft nicht nur die Ökologie. Mhm. Das heißt, du sagst, das ist alles unter Finanzierungsvorbehalt. Liegt es jetzt wirklich nur an der FDP oder gibt es da noch andere Ursachen dafür? Und wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt Transformationsschritte unternommen werden? Weil sie müssen ja passieren, sie müssen auch unter dieser Koalition passieren, wenn wir ansatzweise noch einen ähm, naja, bewohnbaren Planeten erhalten äh, wollen. Sie müssten, aber ähm, wenn ich mal kurz ausholen darf, ähm, in anderen Ländern haben wir ja schon öfter oder schon länger erlebt, dass wir eine heftige Auseinandersetzung haben um die Neuzusammensetzung des Blocks an der Macht, wenn man mal so sprechen würde. Also wer führt eigentlich äh, dieses Land oder andere Länder? Und da kommt Stor Deutschland relativ spät. Wir haben jetzt erst diese Auseinandersetzung, ähm, nachdem die CDU sozusagen als ewigkeitsregierende Partei abgewählt wurde. Und jetzt fängt genau dieser Kampf an, und ähm, die FDP und in Teilen eben auch die SPD, mh, und da, da liegen ja gesellschaftliche Entwicklungen, das ist ja nicht nur, weil die FDP doof ist oder so, sondern sie repräsentiert eben einen Teil des fossilistischen Kapitals, was diese sozialökologische oder sagen wir lieber grün-ökologische Modernisierung ne, nur in langsamen Schritten machen möchte, damit sie ihr Kapital natürlich auch noch voll auskosten können. Während die Grünen schon ein anderes Projekt vertreten. Das zeigt also, sie haben kein gemeinsames. Die Grünen vertreten eher sagen eine grün-kapitalistische Richtung mittlerweile, äh, die natürlich für einen Umbruch auch in der Wirtschaft steht und übrigens auch von starken Kapitalfraktionen mittlerweile unterstützt wird. Die hätten lieber die Grünen mit der CDU zusammengesehen. Ging aus vielerlei Gründen nicht, weil die CDU den Übergang nach Merkel versemmelt hat. Mhm. Ähm, und dann sind sie umgeschwenkt auf die Ampel, aber wenn man sich äh, Vorstandsvorsitzende wie Dies von VW anschaut, ja, der jetzt schon den früheren Ausstieg äh, aus dem Verbrenner fordert, natürlich um Konkurrenzvorteile gegenüber den anderen zu erwirtschaften, ähm, dann merkt man, dass diese Art der Politik, die noch in diesem Machtkampf ist, ähm, weiter dahinter zurückbleibt. Und wie es scheint, ähm, zumindest was man bisher so gehört hat, werden die Grünen in dieses Projekt einbezogen, aber wieder an einer unterordneten Stelle. Also sie können nicht sozusagen den Führungsanspruch erheben, den sie vor der Wahl ja hatten. Äh, das schaffen sie nicht. Dummerweise sind sie die Einzigen, die tatsächlich so wenigstens im grünen Kapitalismus wollen, während die anderen noch eher sozusagen die Verteidiger des alten Modells sind mit kleinen grünen äh, Nuancen, die dann jetzt natürlich dazukommen müssen. Aber ich sehe nicht, dass in den nächsten vier Jahren sozusagen der Einstieg geschafft wird in diese große Transformation. Und deswegen doch nur eine Modernisierungskoalition des Übergangs. Mhm. Und ähm, du hast jetzt die Rolle der Grünen und der FDP sehr betont, was ist denn mit der SPD? Also in meiner Wahrnehmung ist sie in den, äh, den Sondierungsgesprächen äh, kaum vorgekommen. Als einziges Projekt hat sie quasi diese 12 Euro Mindestlohn nach vorne gestellt. Trotzdem ist sie ja jetzt als Wahlsiegerin äh, aus den Wahlen hervorgegangen. Was verfolgt da die SPD oder begnügt die sich damit, jetzt halt den Kanzler zu stellen? Das ist eine total interessante Frage und vielleicht auch das Geheimnis ihres Erfolgs. Man muss mal sehen, sie moderiert die zwei Antipoden, ähm, stellt den Kanzler in der Tat und gibt nicht allzu viel Preis. Man könnte sagen, sie kopiert das Modell Merkel ähm, und das war ja sehr erfolgreich dummerweise. Es kann gut sein, dass die SPD mit der Signalreform Mindestlohn und vielleicht ein, zwei kleinen Verbesserungen und dem Versprechen, wir sind die Garanten, dass das sozial mindestens mal nicht schlechter wird und eben ein paar Sachen doch umgesetzt werden, dass sie damit, dass das reicht sozusagen für ihre Klientel, weil die sich verabschiedet hat von der Hoffnung, dass da noch ganz viel passieren wird sondern froh ist, dass man sozusagen die, die, den Schwatz in der Hand hat und nicht die Taube auf dem Dach, was eigentlich nötig wäre, was zum Beispiel die Linkspartei sozusagen fordert. Das wird von vielen eben als Taube auf dem Dach betrachtet. Und man nimmt dann lieber den Mindestlohn, den kriegt man dann wenigstens auch. Ne? Und das ist ganz intelligent eigentlich von der SPD, weil sie möglicherweise, wenn sie es schafft, nicht noch einer Agenda 2030 zu verbrechen, damit ganz gut durchkommen würde, werden die Grünen natürlich, deren Wähler die größten Erwartungen hatten und haben müssen, ähm, viele vergrätzen werden, weil sie eben so viele Kompromisse mit dieser FDP haben werden, die hier nur als Wächterin auftritt, gar keine eigenen Positionen groß hat. Mhm. Man könnte sogar sagen, die eigentliche Verbotspartei ist, weil sie reagieren immer nur mit Nein, Nein, Nein, kein Tempolimit, keine Steuererhöhung, keine sozialen Geschichten und jetzt auch nicht zu viel an Ökologie und ähnlichen Dingen. Ne? Ich finde es sogar noch schlimmer. Die FDP kehrt bei SPD und Grünen die marktliberalen Seiten, die es in den beiden Parteien ja auch gibt, richtig heraus nochmal. Und das Ergebnis sind dann so alte Ladenhüter wie die kapitalgedeckte Rente oder die Aufspaltung und Privatisierung der Bahn oder die Vorstellung, dass man mit Krankenhausschließungen dann das äh, Problem mit, der, mit dem Personal in der Pflege lösen könnte. Also keine gute Entwicklung. Hm. Auf die Bahnzerschlagung, die wir jetzt ja, das nach außen gedrungen ist und die Rente sozusagen an der Börse, werden wir später noch kurz eingehen. Aber du hast in deinem ersten Beitrag angesprochen, den Bundesverband der Deutschen Industrie. Die haben tatsächlich der Ampel ein Papier vorgelegt, wie man jetzt klimaneutral werden kann. Und ich habe mir das aufgeschrieben. Am 21. Oktober hat Focus Online dazu getitelt, Zitat, Krasser als Fridays for Future, jetzt peitscht BDI Ampel Richtung Klimaschutz. Ich fand das eine sehr bemerkenswerte Schlagzeile im Fokus. Ähm, also, da wird quasi der Bundesverband der deutschen Industrie in die Nähe von Fridays for Future gerückt. Und für das Etappenziel 2030 schlagen die vor 860 Milliarden an Investitionen und das sei auch nötig. Warum kommt so ein Vorstoß aus der Industrie, wo man ja früher immer so, naja, eher auf die Bremse getreten ist, was irgendwie Modernisierungen oder sozialökologischen Umbau angeht? Eigentlich frage ich mich, warum das nicht früher gekommen ist, denn gut, in Deutschland hat das Kapital noch sehr lange sehr gut verdient, muss man auch sagen. Ne? Äh, in anderen Ländern sind diese Diskussionen äh, teilweise schon länger unterwegs, weil das Kapital natürlich ein großes Interesse daran hat, sich neue Investitionsmöglichkeiten zu erschließen. Zugleich wollen sie sozusagen das alte, bereits eingesetzte Kapital bis zum Ende auch ausschöpfen. Das war immer die Widersprüchlichkeit. Deswegen hat es so lange gedauert, aber mittlerweile sind auch die großen Konzerne überall sozusagen in grüne Modernisierung eingestiegen und sehen das als ein enormes Geschäftsfeld an. Und das können sie aber nicht alleine schaffen, weil erstens äh, erfordert es Rieseninvestitionen. Ähm, das könnten sie alleine schaffen, weil sie haben ja ordentlich Profite gemacht und teilweise es da geschafft. Aber sie hoffen natürlich auch die Fördermilliarden des Staates. Ähm, da waren sich ja eigentlich auch alle drei Parteien einig waren nicht so Fans des Ordnungsrechts, außer da, wo sie äh, damit eben Konkurrenzvorteile erringen, deswegen die Forderung zum Beispiel früher aus dem Verbrenner auszusteigen ähm, oder es für die Konzerne ist auch gar nicht so schlimm, wenn man früher aus der Kohle aussteigt, das ist eh dann schon abgeschrieben. Äh, man hat aber einen Konkurrenzvorteil, weil man dann eben schon mit der E-Technologie jetzt doch endlich so weit äh, ist. Äh, zumindest bei VW, ne? bei BMW sieht es nochmal anders aus. Und ähm, damit erhoffen sie sich auch mit ein bisschen Ordnungsrecht, dass unliebsame Konkurrenz außen vor gehalten wird. Ne? Also, dass man zum Beispiel die hiesigen stärker unterstützt, um gegen die chinesische Konkurrenz beispielsweise oder auch die US-amerikanische, der Tech-Konzerne, ein bisschen besser gerüstet ist. Und dafür wollen sie aber eine aktive Industriepolitik. Dies geht mit der FDP ganz schlecht irgendwie, weil da muss der Staat ja eine andere Rolle einnehmen, viel stärker reingehen. Ähm aber das ist eigentlich genau, was die Industrie braucht. Und was sogar die Linke äh, schon seit Ewigkeiten sagt, wir brauchen eine sozialökologische Industriepolitik, weil wir brauchen natürlich für eine sozial-ökologische äh, Transformation, brauchen wir eine andere industrielle Produktion. Wir können ja jetzt nicht nur noch auf Dienstleistungen gehen, sondern wir brauchen ja ganz viel Ausrüstung beispielsweise. Dies hat der BDI verstanden, aber noch nicht die Ampel. Mhm. Dazu hätte ich eine Nachfrage. Läuft dann die... Wir hatten kurz äh, ein technisches Intermezzo. Ähm, läuft so ein Plan wie vom BDI dann darauf hinaus, dass quasi Deutschland mit so einem Industrieumbau dann zum Profiteur der Klimakrise eigentlich werden könnte, indem man so äh, hohe Technologien irgendwie exportiert, andererseits dann Energien importiert und quasi andere Länder das äh, Drecksgeschäft, nenne ich es jetzt mal, machen lässt. Also, dass Deutschland eigentlich von diesem Umbau dann wieder weltweit profitieren könnte als Industrienation. Das deutsche Kapital könnte auf jeden Fall davon profitieren. Das ist genau der Gedanke natürlich, ähm, denn sie sind nach wie vor zum Beispiel als Maschinenbauer vorneweg sozusagen äh, in der Konkurrenz. Und wenn sie jetzt nachholen, sozusagen auf der ökologischen Ebene, wo, wir ja mal, äh, wo die deutsche Industrie ja mal ähm, sehr gut war, dann aber quasi nicht mehr weitergemacht hat, nicht schnell genug weitergemacht hat, kann sie sehr schnell diese Spitzenpositionen zusammen mit anderen natürlich wieder einnehmen und davon profitieren. Weil es natürlich ein riesiger Markt ist, äh, die gesamten Gesellschaften der Welt äh, auf äh, moderne Technologien umzubauen. Deswegen ja auch diese harte Konkurrenz Konkurrenzraum jetzt äh, treibt sozusagen. Und wer jetzt zu spät einsteigt, das ist natürlich aus Sicht des, des Kapitals völlig logisch nachvollziehbar, wer zu spät einsteigt in diese Transformation, das haben die Autobauer zum Beispiel gemerkt. Deswegen machen sie das jetzt auch so schnell, wie es geht und fordern natürlich einseitig, ihr Modell zu erhalten, nämlich Autos bauen, nur eben jetzt E-mäßig. Ähm also das machen sie schon ganz intelligent, ohne dass man sich natürlich täuschen sollte, dass damit irgendwas passiert großartig fürs Klima gemacht wird. Ne? Denn es setzt weiterhin auf eine Verwertung des Werts, die immer mehr Ressourcen braucht. Insofern ist Deutschland zwar als Kapitalnation, wenn man so möchte, Gewinner, aber natürlich werden wir die Folgen äh, massiv zu tragen haben, auch hier. Und das ist nichts, was nur im globalen Süden passieren wird. Also wird es auch hier klassenspezifische Folgen haben, die sehr ungleich verteilt jetzt schon sind und dann noch ungleicher verteilt sein werden. Nicht zuletzt, wer auch für all diese Folgen dann aufkommen muss und bezahlen wird. Hm. Du hast jetzt mit dem Auto äh, die ganze Frage von Mobilität angesprochen. Es ist jetzt aus diesen Sondierungsgesprächen ja herausgedrungen, dass die Bahn äh, zerschlagen werden soll. Äh, die Bahn ist ja sozusagen äh, schon längerer äh, Patient auch. Also teilweise ist es so, dass wenn man von Frankfurt nach Berlin will, dass ein Flug billiger ist als irgendwie eine Bahnreise, obwohl man äh, vielleicht sogar eine Bahncard hat, ähm, jetzt soll das irgendwie zerschlagen werden. Was können wir hinsichtlich der Mobilitätswende von der Ampel erwarten und warum drängen die Grünen nicht darauf, dass es eine Bürgerbahn gibt mit ähm, kostengünstigen Preisen, sodass quasi jeder irgendwie mobil sein kann mit der Bahn und dann gar nicht mehr auf Inlandsflüge angewiesen ist? Ja, man muss sagen, die Grünen hatten schon vor der Wahl sehr deutlich versucht, äh, zu, deutlich zu machen, wie sehr sie wirtschaftsfreundlichkeit schätzen, sozusagen, um diesen onkologischen Umbau zu schaffen. Ne? Sie wollen nicht gegen die Industrie, weil das ginge nicht. Also waren sie ähnlich wie Kretschmann natürlich sehr industriefreundlich und haben schon im Vorhinein klargemacht, ähm, dass die an der Autogesellschaft beispielsweise nicht gerüttelt wird. Dass sie voll den Kurs sozusagen ähm, der Konzerne auf E-Mobilität unterstützen. Ähm, was natürlich schon überrascht dann, dass sie dann bei den Schienenverkehrsmitteln, die bei Ihnen natürlich auch eine große Rolle spielen. Wenn man schon nicht am Auto kratzt, war schon klar, irgendwie die Schiene hat aber Vorhang. Äh, zugleich haben Sie natürlich seit langer Zeit auch immer wieder gesagt, wie sehr Sie auf Wettbewerb setzen. Also diese Gedanken haben Sie dann doch über Jahre jetzt ähm, sehr in Ihr politisches Programm integriert. Man hat es in den letzten Jahren bei der S-Bahn in der Debatte in Berlin sehr stark gehabt, dass Sie immer gesetzt haben, auf mehr Wettbewerb bei der S-Bahn beispielsweise. Ne? Was eine Teilprivatisierung möglich gemacht hätte, jetzt ist es sehr umstritten gewesen, ähm, was ich aus den Berliner Koalitionsverhandlungen höre, scheint es eine Einigkeit zu geben, dass die Berliner S-Bahn ein Stück weit rekommunalisiert werden soll, wenn die Bahn es zulässt, denn die ist ja Eigentümer. Also ein bisschen entgegengesetzt zu dem, was wir jetzt im Bund fahren. Es war schon eine kleine Überraschung für mich, dass Sie da so konsequent Ihren Wettbewerbsgedanken fortführen, obwohl doch alle, wenn Sie sich ein bisschen erinnern, an die katastrophalen Beispiele von Großbritannien, mhm. Neuseeland und so weiter erinnern, aber auch an die ähm, bundesdeutsche Erfahrung mit Teilprivatisierungen äh, im Bahnbereich, zum Beispiel im regionalen Bereich, wo die Bahn einfach immer weiter rausgegangen ist und dann kleine Private das übernommen haben, aber gar nicht leisten können, was eigentlich notwendig wäre. Und jetzt legt man eigentlich äh, die Axt an, macht dann ähm, das, was richtig Geld kostet, die Infrastruktur, die soll dann im staatlichen Besitz bleiben. Und der Staat hat die Aufgabe, überall die Schienen zu verlegen, die Bahnhöfe zu restaurieren und so weiter. Und dann auf dieser staatlichen Infrastruktur sollen dann irgendwelche Wettbewerber miteinander konkurrieren, ähm, was wahrscheinlich wieder ein Chaos gibt und wo sich die Privaten, ähnlich wie beim Gesundheitssystem, die lukrativsten Strecken versuchen rauszupicken. Und was ist denn aber sozusagen mit dem, äh, was beispielsweise... Am meisten genutzt wird die ganzen Pendler, ähm, die dann, was tun sie, noch weiter aufs Auto steigen? oder? Also es ist wirklich unausgegoren und ähm, eigentlich das Gegenteil von dem, wofür die Grünen angetreten sind. Ich bin da wirklich überrascht, wie konsequent wettbewerbsorientiert sie sind und das sogar über die Ökologie stellen. Hm. Nochmal kurz zu den äh, e autos was sagst du jetzt Personen, die sagen, okay, aber so ein E-Auto ist ja eigentlich besser als ein Verbrenner. Also warum nicht E-Autos? Klar ist ein E-Auto besser als ein Verbrenner, wenn man das einzelne Auto anschaut, wenn es nicht gerade ein SUV ist mit 1,5 Tonnen oder mehr. Ja, also ein kleines E-Auto ist ökologisch effizienter als ein Verbrenner. Jedenfalls die Verbrenner, die wir jetzt haben, weil die Entwicklung von Ein-Liter-Autos zum Beispiel, die es vor schon 15 Jahren oder weiß ich nicht mehr, wie lange das her ist, gab, ist ja nie weitergegangen. Ne? Da hätte man diskutieren können. E-Auto ist besser, aber natürlich nicht in der Masse. Wir können nicht genauso viel E-Autos fahren, wie wir heute Verbrenner fahren oder sogar noch mehr davon. Äh, das ist ja das Ziel der, der Konzerne in alle Welt, sozusagen Millionen von E-Autos zu verkaufen. Erstens, weil es die Ressourcen dafür gar nicht gibt. Also angefangen bei Lithium, bei seltenen Erden, bei Nickel, Kupfer und so weiter, was man dafür braucht für eine Vollmotorisierung sozusagen der Welt, aber auch sozusagen ein leihender Umstieg in Deutschland auf eine E-Motorisierung auf demselben ähm, Niveau von individueller Automobilität ist ressourcenmäßig nicht zu schaffen. Oder wir nehmen eben alle Ressourcen von der Welt weg. Ähm, und dazu kommt, dass eben am Individualverkehr damit nichts geändert wird. Und die viel effizientere E-Mobilität Nämlich der Schienenfahrzeugverkehr, die Straßenbahnen, äh, die U-Bahn in gewisser Weise, ja, der u bahn ist natürlich äh, sehr kosten- und ökointensiv, äh, aber Straßenbahnen, äh, Oberleitungsbusse, äh, auch natürlich die Deutsche Bahn, sind dann das eigentliche Modell, um eine Mobilität zu sichern, die auch irgendwie die Ökologie sichern kann. Alles andere ist Augenwischerei. Das heißt, wir brauchen eine Mobilitätswende. Inwiefern das ähm, ein Kampagnenprojekt für äh, die Linke, auch die zivilgesellschaftliche Linke, sein könnte, darauf äh, würde ich später noch mal eingehen und jetzt bei den einzelnen Themen der Ampel bleiben und ähm, in die Sozialpolitik mal einsteigen. Wir haben jetzt gehört, dass irgendwie Hartz IV soll Bürgergeld heißen, aber soll irgendwie so bleiben. Auch die Sanktionen sollen bleiben und die Rente soll äh, an die Börse. Und es scheint irgendwie so für einen laienhaften Zuschauer, dass sich da überall äh, eigentlich die FDP durchgesetzt hat. Wie würdest du das einschätzen, was bei der Ampel sozialpolitisch kommt, mal abgesehen von diesen 12 Euro Mindestlohn, die äh, die SPD sich auf die Fahne geschrieben hat? Ja, wie ich schon sagte, ich glaube, die SPD kommt mit diesen kleinen Reformen vielleicht sogar durch. Denn ich kann ja auch nur sagen, was man bisher weiß aus den Verhandlungen. Und die kapitalgedeckte Rente war eigentlich ja ein alter Hut. Jeder erinnert sich vielleicht noch an die Riester-Rente und wie wenig Menschen die dann letztlich angenommen haben, weil immer wieder sich gezeigt hat, auch durch die Verbraucherzentralen und andere nicht so verdächtige Organisationen, dass die Riester-Rente eigentlich ein Verlustgeschäft ist für die Leute, die sich damit versichern wollen. Ähm, zumal das ohnehin nur für die in Frage kam, die das Geld wirklich entbehren können und zur Seite legen können. Und zum Beispiel nicht für die Ärmachenrente. Also ich dachte eigentlich, dass die SPD zumindest kosmetische Korrekturen an den Armutsrenten vornehmen wird. Vielleicht kommt es noch. Ähm, andererseits sind das auch nicht mehr unbedingt ihre Wähler. Insofern ist es durchaus konsequent da nicht drauf zu gehen, sondern jetzt einen zweiten Versuch mit der kapitalgedeckten Rente zu machen. Denn Ihre Klientel kann durchaus etwas zur Seite legen. Wir wissen ja noch nicht, wie die konstruiert sein wird, ob die dann tatsächlich kein Verlustgeschäft sein soll. Das war ist dann zwar eine wahnsinnige Subventionierung der Finanzkonzerne, aber man kann es natürlich so gestalten, dass es zumindest kein Verlustgeschäft ist für diejenigen, die es sich leisten können. Damit werden aber die Probleme der Rente überhaupt nicht gelöst. Also es hat mich schon ein bisschen verwundert, muss ich sagen, äh, dass man diesen alten Hut, wie gesagt, wieder hervorzaubert. Ähm, und dass die Grünen da mitmachen und genauso mitmachen ähm, bei dem Bürgergeld, was ja erstmal nur wirklich eine ideologische Chimäre ist, wenn da nicht noch mehr kommt. Aber das, was sowohl von Grünen als auch SPD gefordert war, an den Sanktionen zumindest äh, Abstriche vorzunehmen, substanzielle Erhöhung vorzunehmen. Es scheint ja alles nicht zu kommen. Also es ist schon seltsam. Auch da erwarte ich jetzt keine Verschlechterung. Insofern, wie gesagt, schlägt sich das vielleicht für die Grünen nicht unbedingt negativ zu äh, für die für die SPD negativ zu Buche. Aber für die Grünen ist das doch total bitter, dass sowohl ihre zumindest ja rhetorisch immer wieder stark gemachten sozialen Aspekte, und die ökologischen, jetzt beide untergebuttert werden, das kann verheerend sein für die einzige Partei. Ich muss noch mal sagen, es ist natürlich nicht meine Partei. Ich bin vor vielen Jahren aus dieser Partei ausgetreten, im Schlechten, ähm, und äh, hänge einer anderen Partei an, muss ich hier nicht sagen. Aber es sind doch eben die einzigen in der Ampel, die etwas Neues wollten, die zumindest in Richtung ökologischen Kapitalismus wollten, äh, oder grüneren ökologisches ist falscher Begriff, das ist schon bitter für alle eigentlich. Ich hatte es ähnlich wahrgenommen wie du, dass die Grünen eigentlich sehr stark Wahlkampf ähm, mit sozial-ökologischem Umbau gemacht haben, also soziale Gerechtigkeit sehr stark betont haben. Jetzt kommt ja die Kindergrundsicherung, das soll ja passieren, aber ansonsten äh, sehe ich eigentlich nichts, was äh, da sozialpolitisch irgendwie Verbesserungen bringen könnte. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, ähm, wo jetzt wahrscheinlich Enttäuschungen bei den Grünen oder Grünen Wählerinnen und Wählern auftreten werden, weil viele haben ja die Grünen auch gewählt weil ihnen menschenrechte wichtig sind unteilbare solidarität so wurde das begründet äh, auch im, im wahlkampf und nun haben wir jetzt die situation dass an der belarussischen grenze ähm, einige tausend ähm, geflüchtete ausharren in der kälte und quasi nicht aufgenommen werden sondern eher dort quasi ähm, ja, sitzen, liegen gelassen werden und da gab es die Schlagzeile, dass die Grünen jetzt diese Migrationsbewegung mit Informationskampagnen zurückdrängen wollen. Das heißt, selbst in diesem Geflüchteten-Solidaritätsspektrum, wo die Grünen eigentlich immer recht gut aufgestellt waren, auch in den Bewegungen, in der Seebrücke beispielsweise, in den Initiativen vor Ort, selbst da ähm, produziert man jetzt enttäuschende Schlagzeilen, dass eigentlich nicht mal 1000 Menschen aufgenommen werden können. Was denkst du, wie das sich nach, äh, niederschlagen wird in den einzelnen äh, Initiativen? Werden die sich von den Grünen ablösen oder werden die das verzeihen, dass man so mit Menschen an den EU-Außengrenzen weiter umgeht? Das ist natürlich jetzt ein bisschen Glaskugel gucken, aber ähm, man könnte äh, leicht zynisch sagen, das ist ein kleiner Test sozusagen, wie leidensfähig die Grünen sind. Äh, ähnlich wie bei der SPD, wo ja über Jahrzehnte hinweg immer viel versprochen wird im Wahlkampf. Und hinterher wenig davon realisiert wird, aber äh, der SPD-Wähler doch sehr leidensfähig ist. Das wird sich jetzt erweisen, ob das bei den Grünen ähnlich ist, die ja es ganz großartig geschafft haben in den letzten Jahren, all diese, ähm, ich möchte mal sagen, den solidarischen Pol sozusagen für sich einzunehmen. Ähm, nicht aus Liebe, aber auch doch als diejenigen, die am ansprechbarsten sozusagen dafür waren, am konsequentesten, weil auch die AfD sie natürlich zum Antipoden gemacht hat in dieser Geschichte. Ne. Das war also ähm, von beiden Seiten eine Win-Win-Situation, wenn man so will, für die AfD und die Grünen. Äh, die Grünen haben es aber auch sehr gut gemacht, äh, haben da eindeutig kommuniziert, anders als manchmal die Linke, die da uneindeutig war unterschiedliche Stimmen sich konterkariert haben, waren die Grünen sehr konsequent. Aber sie haben auch immer wieder deutlich gemacht, vielleicht war das nicht so laut, aber äh, es kam schon auch immer in den Nachrichten vor, dass sie in der Außenpolitik zum Beispiel eine, äh, ja eigentlich schon seit Fischer Ausrichtung haben, die sehr auf Realismus in Anführungsstrichen äh, setzt und dann Menschenrechte sozusagen durchaus mal in die zweite Kategorie schiebt, wenn es sozusagen um realistische Interessenpolitik geht. Also sie sind durchaus staatstragend und glauben, das auch sein zu müssen. Das hat auch Kretschmann schon vorgemacht äh, mit Abschiebungen und Ähnlichem, äh, dass dann eben die Interessen nicht mehr der Grünen Partei und der Grünen Wähler, sondern des Staates vertreten werden. Das ist ja eine allgemeine Verwechslung die immer wieder Politikern aller Parteien äh, passiert, dass sie gewählt werden von einer Wählerinnenbasis und dann glauben, das Allgemeine zu vertreten, den Staat. Das Allgemeine wird auch noch mit dem Staat verwechselt äh, und nicht mit dem Gemeinwohl. Und das sehen Sie da eben auch in der Verteidigung der Grenzen. Das ist total bitter, ähm, weil Sie jetzt eigentlich genau das machen, was wir auch 1998 schon mal erlebt haben, da waren es halt nicht die Geflüchteten, sondern andere außenpolitische Fragen. Aber das kommt jetzt mit voller Wucht wieder. Und ehrlich gesagt, da wo die Grünen mitregiert haben, haben sie das ähm, in vieler Weise schon vorexerziert. Ausnahmen vielleicht Berlin beispielsweise, wo eher eine solidarische ähm, Flüchtlingspolitik äh, betrieben wurde in einer rot-rot-grünen Konstellation. Aber da, wo sie mit der CDU oder SPD in der Regierung ist, waren sie doch äh, häufig auf dem harten Kurs. Insofern auch durchaus konsequent. Man konnte es gewissermaßen wissen. Ob die Bewegungen sich da jetzt ähm, sagen, abwenden, ich kann es nur hoffen, dass sie da enormen Druck machen und sich nicht komplett abwenden von den Grünen, sondern die Möglichkeit läge darin, die gesprächsfäden aufrechtzuerhalten. Ähm, und genau darüber Druck zu machen, sich also nicht selber zu isolieren, sondern die Grünen an ihren Wahlversprechen zu messen. Es gibt ja jetzt nicht nur die Solidaritätsbewegungen wie äh, Unteilbar oder die Seebrücke, sondern ja auch eine äh, große Umwelt- und Klimabewegung von einzelnen äh, größeren und kleineren Akteuren, um mal zwei zu nennen, eben Fridays for Future, aber auch Ende Gelände. Und da gibt es ja schon so Tendenzen zwischen einem bürgerlicheren Flügel und einem radikaleren Flügel. Der radikale Flügel, der eher sozusagen an die Wurzel des ganzen Übels möchte, ähm, an das kapitalistische System auch und einen bürgerlichen Flügel, der eben sagt, na gut, wir ähm, geben uns mit ein paar E-Autos zufrieden, um es mal äh, polemisch zu formulieren. Und das gibt es ja auch bei den Grünen. Also es gibt einige radikalere Abgeordnete, die eigentlich dieses Neue, was du immer angesprochen hast, wollen und auch äh, umsetzen wollen. Wie schätzt du das ein? Wird es da zu einem Bruch kommen, auch innerhalb der Umwelt- und Klimabewegung in den nächsten Jahren, wo es dann darauf ankommt, von links die Teile, die eben an die Wurzel des Systems wollen, aufzufangen, mit offenen Armen zu empfangen und die anderen Teile bleiben bei den Grünen kleben? Oder wird es sozusagen die Umwelt- und Klimabewegung so bestehen bleiben, wie wir sie jetzt eigentlich kennengelernt haben in den letzten Jahren? Das ist ja ein echter Widerspruch, den die Klimabewegung jetzt äh, vor sich hat, weil es ist ja nicht nur, weil einige Teile bürgerlicher sind als die anderen, sondern weil es ja tatsächlich Sinn macht und Not tut, eine Regierung zu haben, die ansprechbar ist für genau diesen Druck, äh, den man braucht jetzt, um eine ökologische Wende hinzubekommen. Insbesondere trifft es auch die Umweltverbände, die ja nicht alle bürgerlich sind, sondern die einfach einen Kanal in die Regierung brauchen, jetzt endlich mal, mhm. ähm, um tatsächlich ein paar Fortschritte zu erzielen. Darüber müssen sie aber im Gespräch bleiben. Da können sie nicht eine Frontalkritik die ganze Zeit machen, weshalb sie ihre Kritik vielleicht an der einen oder anderen Stelle abschwächen werden. Das wiederum könnte zu einer Spaltung von den zu Recht radikaleren Teilen der Klimabewegung führen, die sagen, es ist alles viel zu langsam, wir brauchen mehr Druck und diese Regierung... Ähm, muss von der Zivilgesellschaft vor einem hergetrieben werden, äh, wenn es dann überhaupt gelingt, wenn nicht dann eben beinhart kritisiert werden. Ob das zu einer Schwächung führt, der Klimabewegung insgesamt, weil sie sich halt spalten lässt, oder ob es gelingt, eine Art Arbeitsteilung hinzubekommen, das wäre natürlich die Hoffnung, dass man zugleich sozusagen zivilgesellschaftlich organisiert, den Druck in der gleichen Weise aufbaut oder sogar noch weiterentwickelt. Denn es gab ja noch eine sehr gute das Zusammengehen, wirklich ein neues Niveau von sozialer und ökologischer Bewegung. Also ein Versuch, dass das wirklich zwei untrennbare Dinge ist Das war auch noch vor fünf oder zehn Jahren anders. Dann gab es auch in den radikalen Teilen der Ökobewegung war sozusagen das Ökologische das Dominante, was sofort gemacht werden muss. Und mittlerweile hat man begriffen, dass wenn du das nicht sozial-ökologisch zusammendenkst, kommst du nicht weiter. Da waren wir sehr weit ähm, zumindest im Denken vorangekommen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder gefährdet ist, weil einige, zum Beispiel Ökoverbände, dann versuchen, da wenigstens die ökologischen Aspekte durchzusetzen, wenn schon nicht die sozialen gehen. Aber wie gesagt, eine neue Arbeitsteilung wäre eigentlich das Gute und da hat Ende Gelände und andere ja auch immer schon mal erprobt, wie das funktionieren kann. Die einen eher mit dem Protest auf der Straße, mit guten Argumenten, den Appell an die Regierung und die anderen eher mit den radikalen Formaten zivilen Ungehorsams. Und es war nicht so ein großer Widerspruch. Vielleicht kriegt man es noch ein bisschen systematischer hin, so eine Arbeitsstellung zu basteln. Aber das würde ja voraussetzen, dass man eben weiterhin sich auch als eine Bewegung begreift und dass nicht eben solche Abspaltungen oder sowas passieren oder Brüche dann auch innerhalb von Fridays for Future beispielsweise, so als größter neuer Umwelt- und Klimabewegung. Im altlinken Diskurs haben wir das mal Doppelstrategie genannt. Ich glaube, es bleibt gar keine andere Wahl. Ähm, auch parteipolitisch natürlich sowohl mit den Grünen im Gespräch zu bleiben, Druck zu machen, wie gesagt, aber auch sozusagen mit der deutlich äh, sozialökologisch radikaleren Partei Die Linke, als auch natürlich zivilgesellschaftlich weiter zu organisieren, ähm, ich glaube nicht, dass es anders möglich wäre, weil wenn man sich jetzt den, den, die Verbindung sozusagen zu den Grünen ganz kappt, ähm, dann ist man sozusagen nur noch einflussfähig, wenn man wirklich es schafft, eine so große Bewegung aufzubauen, ähm, die wir jetzt über lange Zeit ja auch schon gesehen haben. Wie lange kann man das sozusagen weitertreiben? Das ist schwierig. Erschöpfung tritt ein, Generationenwechsel passiert dann ne, und man könnte jetzt positiv sagen, die Realität der sozialen und ökologischen Verhältnisse drängt aber in die Richtung weiter, sodass also neue nachkommen, aber man weiß es halt nicht sozusagen. Insofern würde ich auf jeden Fall auf so eine Doppelstrategie setzen, wenn ich, ich kann jetzt nicht für die Klimabewegung sprechen, aber ich bin ja auch Teil davon. Ja, du hast die Umweltverbände auch angesprochen. Lobbyismus ist ja ein Ding, äh, wer sich für Lobbyismus interessiert, da hatten wir in der letzten Staffel auch eine Folge mit Lea Briand von Abgeordnetenwatch, äh, gerne nachschauen, das war sehr spannend zu den Maskendeals, aber kommen wir zu einer anderen Form des Lobbyismus, also Klima- und Umweltlobbyismus. Äh, die Grünen sind jetzt in der Regierung. Wie viel Lobbymacht können Umweltverbände jetzt eigentlich entfalten? Also eigentlich müsste man ja jetzt davon ausgehen, die CDU ist nicht mehr in der Regierung. Das heißt, es haben jetzt andere Akteure aus der Gesellschaft und der Wirtschaft irgendwie Zugang zu dieser Regierung und nicht mehr so das CDU-Klientel. Äh, da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, das CDU-Klientel, wenn wir das ähm, jetzt nicht die, die kleinen korrupten Strukturen meinen, sondern äh, das Kapital, das hat natürlich auch offene Tür bei den Grünen und wird sie nutzen. Ähm, insofern bin ich nicht sicher, ob die Verbände, die Ökoverbände, da jetzt einen besseren Zugang haben. Ich glaube, sie müssen das machen, sie müssen Lobbying betreiben, aber sie dürfen sich natürlich nicht in die Tasche lügen. Äh, sie sind immer noch ein marginalisierter Teil in diesem Machtapparat. Äh, sie sind ein ganz kleiner Teil im Machtblock, äh, der ja eben nicht aus der Regierung besteht, sondern der größer ist sozusagen die sie tragenden Bevölkerungsgruppen, aber eben auch die sie tragenden Kapitalfraktionen. Und da haben die Verbände ja gar keine äh, Kontakte hinein oder jedenfalls Einflussmöglichkeiten. Äh, das heißt, äh, die Macht der Verbände ist nur so groß, wie dann auch der Druck von der Straße der Bewegungen weiterhilft in diese Richtung. Und das wiederum geht nur, wenn man eine gute Arbeitszeitung macht oder sich sogar als Teil der Bewegung versteht und weiter zivilgesellschaftlich organisiert und sich jetzt nicht zurückzieht aus Angst, dass wenn man sich mit den einen einlässt, wir haben das schon, wir haben diese Debatten. Äh, ich zitiere jetzt keine Namen, aber natürlich sind wir im Gespräch mit äh, diversen Ökoverbänden, die sich jetzt scheuen, vor der Wahl sowieso, aber auch jetzt nach der Wahl, zu nah zum Beispiel an die Linke ranzurücken, mhm. weil man sich dann sozusagen was verscherzt auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist ein Fehler, jetzt gar nicht nur mit Blick auf die Linke, sondern ähm, sie brauchen die radikalen Teile der sozialökologischen Bewegung, sonst kriegen sie auch mit Lobbyismus nicht viel durchgesetzt. Das haben sie eigentlich gelernt in den letzten 20, 30 Jahren, dass der Lobbyismus nur sehr eingeschränkt fähig ist, da was zu bewegen. Mhm. Aber würdest du das analog auch für die Sozialverbände und die Gewerkschaften sehen? Wenden die sich dann eher da an die SPD und erhoffen sich was oder... Gab es da auch, gab es ja im Wählerverhalten auch äh, bestimmte Schwankungen, dass äh, organisierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter jetzt auch mehr Grün gewählt haben. Wie beurteilst du dieselbe Frage ähm, zu Gewerkschaften und Sozialverbänden bezüglich der sozialen Frage dann? Bei Gewerkschaften muss man unterscheiden, die sind natürlich nicht monolithisch. Ne? Also die Industriegewerkschaften ähm, sehen in der SPD jetzt endlich wieder einen Ansprechpartner auf Augenhöhe. Sehr glücklich damit und äh, sind sehr erfahren, in dem sozialpartnerschaftlichen Modell mit Kapitalstaat und eben Gewerkschaften jetzt diese ökologische Modernisierung zu betreiben. Das werden sie machen. Alles andere wird Beiwerk sein. Ein bisschen anders sieht es bei den Dienstleistungsgewerkschaften aus, die wahrscheinlich von der Ampel enttäuscht werden, ähm, weil es keine Regulierung der Arbeit gibt. Es gibt enorme prekäre Verhältnisse zum Beispiel in Handel, ähm, in äh, Ernährungswirtschaft und so weiter. Ähm, und es gibt natürlich all die Probleme zum Beispiel in der Pflege oder ähm, generell in den sozialen Infrastrukturen, sodass also die Dienstleistungsgewerkschaften eher diejenigen sein werden, die auch Druck machen müssen und sich eher sozusagen für zivilgesellschaftliche Organisationen öffnen werden. Aber ich würde auch nicht so über die Gewerkschaften reden, denn äh, es gibt immer noch sehr viele sehr aktive sozusagen Gewerkschaftsmitglieder auf den unteren Ebenen, vom Sekretär bis aber auch zu den ein oder anderen Betriebsräten und vor allem Vertrauenskörperleuten, ähm, die ein großes Interesse haben, dass ähm, es auch eine Zukunft für sie gibt mhm. und äh, wo es Bewegungen gibt, die sind ansprechbar sozusagen für auch diese Fragen sozial-ökologischer Transformation äh, mit großem Interesse da auch Anders zu machen. Und es gibt auch einen breiten Konsens oder, na nicht Konsens ist Quatsch, es gibt breite Mehrheiten, nicht aktiv, aber immerhin passive Mehrheiten, dass es eine Erneuerung des Sozialstaates braucht, dass es eine Stabilisierung der sozialen Infrastrukturen braucht und dass es ähm, für eine ökologische Wende eben auch diese andere Rolle der öffentlichen Hand und dieses Sicherheitsnetz von sozialen Infrastrukturen und einem neuen Sozialstaat braucht. Und diese passiven Mehrheiten sozusagen zu organisieren, wäre eigentlich der Gegenstand sowohl der sozialen als auch der ökologischen Bewegung, die wir haben. Gerne auch von unten, wenn es von oben eben im Moment vielleicht hier und da keine Aufschreibstruktur gibt, muss man die schaffen. Ich habe zum Thema Soziales eine Frage aus dem Internet, und zwar TJ Snay fragt auf YouTube, der Informationsdienst des Bundestages sagt, dass wir 12,63 Euro Stundenlohn benötigen, um im Alter eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu bekommen. Mit Inflationsausgleich wären wir heute bei 13,50 Euro da Zusatz. Dazu kommt die Inflation. Was bleibt denn tatsächlich von den 12 Euro Mindestlohn übrig? Ja, kann ich nur sagen, völlig richtige Einschätzung. Ähm Deswegen waren Sozialverbände und Die Linke immer schon jetzt auch seit Längerem für einen höheren Mindestlohn. Ähm, aber da haben wir wieder die Taube und den Spatz. Ne? Also 12 Euro Mindestlohn ist halt für viele immerhin äh, eine Verbesserung. Das kriegt man jetzt von diesem Kanzler. Und die 13 waren halt unsicher ähm, oder eigentlich mehr, was man bräuchte. Ne? Insofern äh, die Einschätzung ist total richtig. Der Mindestlohn ist zu niedrig, als dass er vor Armut schützen könnte. Auch der Neue. Okay. Ja. Die Linke hat ja 13 Euro gefordert, ähm, weil das irgendwie armutsfeste Renten dann auch äh, garantiert und einen halbwegs Lebensstandard äh, aufrechtzuerhalten. Du hattest jetzt aber schon angedeutet, ähm, dass sozusagen von unten organisiert werden muss äh, in bestimmte Richtungen. Wo siehst du denn die Haupteingriffs- und Handlungsmöglichkeiten für eine linke Opposition, jetzt sowohl parlamentarisch gesprochen, als auch eben äh, zivilgesellschaftlich? Na, es gibt viele Einzelthemen, wo natürlich weiter ähm, die Ampel unter weit unter den gesellschaftlichen Herausforderungen agieren wird und wo äh, ja schon organisierte Bewegungen auf dem Weg sind. Also da müssen wir ja teilweise nichts neu erfinden. Sei es die Mietenbewegung oder die Bewegung in der Pflege ähm, oder eben die ökologische Bewegung. Ähm, da passiert da total viel. Und diese Anstrengungen dürfen halt nicht nachlassen. Aber vielleicht wäre es auch sinnvoll, gegenüber der neuen Regierung mehr Verbindungslinien zu ziehen. Es gab ja gute Versuche wie ähm, ähm, Unteilbar beispielsweise, was jetzt eher sehr symbolisch war, aber äh, immer wieder jetzt Versuche, unterschiedliche Bewegungsteile miteinander zu vermitteln in konkreten Projekten. Ich meine jetzt nicht nur so Erklärungen. Ja. Es gibt ganz tolle Erklärungen mittlerweile vom BUND und IG Metall oder so. Das sind Fortschritte, aber es sind Erklärungen. Ich meine jetzt wirkliche Projekte wie äh, der Versuch von Finance for Future und Verdi, sozusagen eine gemeinsame Tarifkampagne im Nahverkehr zu machen, weil nicht bessere Bedingungen im Nahverkehr nicht nur für die Beschäftigten gut ist, sondern natürlich auch der Ausbau des ÖPNV gut fürs Klima wäre. Solche Verbindungslinien in der Konkretion zu suchen und zu gucken, wo ist eigentlich das verbindende Element. Eines könnte sein, muss man schauen, äh, ist diese Diskussion um die Daseinsvorsorge oder die soziale Infrastruktur muss doch eigentlich wieder in öffentliche Hand. Und da sind wir bei den vielen kleinen Initiativen um Rekommunalisierung bis hin eben zu den schon etwas größeren und wirkmächtigeren, äh, wie jetzt äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ähm, also die gesellschaftsfrage ist widersprechbar geworden und könnte ähm, im Kleinen wie im Großen so ein Band sein, ähm, was viele Richtungen sozusagen stärkt. Man braucht es für eine sozial-ökologische Transformation, braucht man eine andere Rolle des Staates, weil man kann es nicht einfach über den Markt lösen, die Unternehmen machen es nicht von selbst. Man braucht es sowieso in der Daseinsvorsorge, in dem Wiederaufbau der sozialen Infrastrukturen. Man braucht es in so vielen Feldern. Das könnte eine Richtung sein, die man sowohl auf einer kommunalen Ebene, auf einer Länderebene als auch dann natürlich auf einer Bundesebene als Kritikmodus vorantreiben könnte. Auf einer Länder- und Kommunalebene kann man sogar was davon umsetzen. Das wären zumindest Versuche sozusagen, wie man aus den Einzelthemen hier und da mal herauskäme stärker. Aber letztlich muss man sich doch dann immer wieder fokussieren auf gewinnbare Geschichten auch. Ne? Aber wir brauchen angesichts der Ampel, darüber reden wir ja auch, äh, zumindest ähm, immer wieder Berührungspunkte zwischen den unterschiedlichen ja, Teilen der Bewegung oder ich rede auch gerne lieber von einem progressiven Pol äh, in der Gesellschaft, denn den gibt es ja nach wie vor und wie gesagt, viele werden äh, von auch der Sozialdemokratie noch mehr von den Grünen enttäuscht sein. Also da gibt es ein großes Potenzial, was aber gefüllt werden muss. Es ist nicht ein Automatismus, dass dann alle schön zusammenkommen und was machen, ne? sondern es ist harte Organisierungsarbeit äh, und sich nicht spalten lassen. Hm. Du hast äh, die Vergesellschaftungsfrage angesprochen oder Rekommunalisierung. Hm wenn man jetzt sagt, wir wollen vergesellschaften oder rekommunalisieren, daraus wird ja noch keine konkrete Kampagne, so wie Deutsche Wohnen. Also da hat man jetzt den konkreten Akteur Deutsche Wohnen äh, beispielsweise. Oder wenn es dann konkret um ein Krankenhaus vor Ort geht, beispielsweise ähm, wäre die Bahn, wenn jetzt wirklich diese Zerschlagung kommt, wäre das so ein thematischer Punkt, wo man sowas aufziehen könnte, kampagnenmäßig, also die Mobilitätswende ins Zentrum zu stellen, linker, außerparlamentarischer und vielleicht auch parlamentarischer Oppositionsarbeit? Wenn ich jetzt von Bahn für alle wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. ähm, ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Diskussionen. Meine spontane Einschätzung wäre, ich bin nicht sicher, ob das Thema Bahn mobilisierungsfähig ist, weil der Konzern doch kein gutes Ansehen hat. Alle schimpfen über den Konzern. Der ist ja auch das wundert ja nicht, ja, das ist eine alte neoliberale Art und Weise, sozusagen das Öffentliche runterzuwirtschaften und dann erst zu privatisieren. Ja. Wir hatten ja eine formelle Privatisierung, wenn du so willst. Sie ist zwar noch im Staatsbesitz, aber sie funktioniert ja als GmbH und hat lange Zeit die schlimmsten Manager an der Spitze gehabt, wie Medown und andere, die diese Bahn auf irgendwie Profit getrimmt haben und äh, dabei vergessen haben, dass sie zum Beispiel eine Infrastruktur aufrechterhalten müssen, Beispiel S-Bahn Berlin, ja völlig runtergewirtschaftet, dass man attraktive Angebote haben muss, nicht nur für die Business Class, die dann von Berlin nach München reist, sondern eben auf den Kurzstrecken in, in der Region. Also die Bahn ist so umgebaut worden, dass sie unattraktiv geworden ist, für viele. Zu teuer ist, viele sie sich gar nicht leisten können. Dann haben wir den liberalisierten Busverkehr, ja, mit diesen äh, elenden Flixbussen und, und so weiter. Ähm, das ist schwer zu mobilisieren an der Stelle, um zu sagen, wir wollen eine ganz andere Bahn, wenn es diese Erfahrungswelt nicht gibt. Leichter ist es vielleicht äh, eben im kommunalen und Länderbereich, wo wir ja noch ähm, öffentliche Verkehrssysteme haben, ganz viele, äh, die wir dringend auch ausbauen müssen, wo auch viele Mobilitätsinitiativen, Gewerkschaften und so weiter schon unterwegs sind, äh, was zu tun. Ob die dann wiederum in Gänze zusammenkommen könnten, könnten, um bundesweit sozusagen äh, sowas in den Blick zu nehmen, bin ich noch unsicher, aber lasst uns das diskutieren, weil die Bahn zu verscherbeln kann es nur noch schlimmer machen. Hm. Okay, wir bleiben da auf jeden Fall äh, im Austausch und in der Diskussion. Vielleicht als letzte Frage. Wir sehen ja, dass eigentlich große Oppositionsaufgaben äh, auf uns als zivilgesellschaftliche, aber auch parlamentarische Linke zukommen und es äh, eigentlich eine sehr starke Linke braucht, um das ganze Potenzial, von dem du jetzt gesprochen hast, die letzten 45 Minuten, das so schlummert, äh, auch zu organisieren. Jetzt hat die Linke historisch äh, abgeschmiert, äh, um es mal ganz undiplomatisch zu sagen, bei der Wahl. Gleichzeitig gibt es starke Bewegungen wie beispielsweise gegen äh, die Deutsche Wohnen, also Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die ja den Volksentscheid äh, nicht zu knapp gewonnen haben was muss die linke tun um wieder äh, aus dem knick zu kommen ja die erfahrung von deutsche wohnen und co oder auch ähm, der bewegung ähm, für mehr personal in der pflege zeigt wie gut solche kampagnen gelingen und ähm, wie wenig es einen automatismus gibt dass sich das für die linke auszahlt ähm, aber die ampel bemüht sich ja doch sehr der Linken da einen großen Raum zu geben. ist immerhin die einzige Opposition links dieser Ampel. Ja. Das ist das mhm. eigentlich das beste Modell, damit die Linke wieder reussieren könnte. Das ist kein Automatismus. Man muss die Rolle dann auch ausfüllen wollen und zwar konsequent. Und das ist natürlich nicht so leicht, wenn man sich nur defensiv aufstellt im Sinne von keine sozialen Verschlechterungen und wir schützen die kleinen Leute für den Zumutungen der ökologischen Wende. Das wird nicht funktionieren, sondern was die Ampel sozusagen offen lassen wird, ist ein riesiges Feld für den sozial-ökologischen äh, Umbau, wo eben vieles zusammengehen könnte, wenn wir es schaffen, das konsequent als Linke so zu verbinden und real zu organisieren und dann nicht uns wechselseitig zu konterkarieren, indem wir immer noch die Rede von Ökologie und Soziales, Ökologie und Beschäftigung, Widerspricht sich doch, das geht nicht zusammen. Dafür müssen wir mal aufhören, weil es auch äh, empirisch falsch ist. Ähm, natürlich kann man Ökologie so machen, dass es sozial schädlich ist. Ja? Wenn wir einfach diese CO2-Steuer aufsetzen würden, würde sich das sozial total ungleich verteilen auf die Klassen. Aber es gibt jede Menge Modelle, auch die Grünen hatten Modelle des sozialen Ausgleichs. Könnte man machen, wenn man wollte. Es gibt noch ganz andere Modelle, zum Beispiel ordnungsrechtliche, die sich überhaupt nicht sozial negativ auswirken und so weiter und so fort. Und diese Rolle müssen wir aktiv einnehmen, mit eigenen Konzepten nach vorne zu gehen und nicht defensiv zu verteidigen, was schon nicht mehr verteidigungswert ist und immer nur zu sagen, die sind neoliberal. Nee, es kommt eine neue Zeit und diese Regierung ist zwar vielleicht nur eine Übergangsregierung, aber es kommt sowas wie ein grüner Kapitalismus. Und darauf muss die Linke sich umstellen und eine eigene Rolle finden, die mehr ist als nur, wir sind die Vertreter des Sozialen und gegen die Agenda 2010. Äh, die Zeit ist vorbei. Also eine konsequente sozial-ökologische Orientierung, die Konzeptarbeit macht, die hingeht zu den Leuten, in die Betriebe, in die Viertel, und organisierend tätig ist mit den Bewegungen und da auch vielleicht mehr Gesicht zeigt, mehr Köpfe hat, die das auch repräsentieren, was wir erzählen. Und nicht nur sozusagen ein gutes Programm zu haben und dann gute Basisleute, die das erarbeiten, sondern unsere Repräsentanten müssen das tatsächlich auch repräsentieren. Wir müssen Bewegungspartei und eine glaubwürdige Repräsentationspartei sein. Beides sozusagen vermittelt und nicht getrennt voneinander, so wie es jetzt ein bisschen ist dann könnten wir diese Rolle ausfüllen. Und dann könnten wir locker über die 5% wiederkommen. Okay, also es kommt sozusagen jetzt noch äh, Aufbauarbeit ähm, auf uns zu und wo wir dann äh, konkret bei der Ampel einhaken, dass wir sozusagen die Agenda 2010-Momente der Ampel jetzt finden müssen in den nächsten vier Jahren, worüber die äh, stolpern werden und zu der Beschäftigungsfrage äh, sozusagen sozialökologischer Wandel äh, baut Jobs ab. Dazu schreibt äh, ihr ja auch in äh, eurem neuen Buch, was die sozialökologische Transformation für neue Jobs eigentlich schaffen wird und was man dann politisch tun müsste, damit Leute eben weitergebildet werden und ähm, alle einen Job haben, von dem sie auch leben können. Mario, vielen Dank, dass du äh, deine Expertise mit uns geteilt hast heute. Ähm, Kauft das Buch, wenn es im Dezember rauskommt. Das war Ausnahme und Zustand. Für heute, nächste Woche geht es wieder um 19 Uhr live auf Facebook und YouTube weiter. Wenn es euch gefallen hat, teilt dieses Video gerne mit Freundinnen und Freunden. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Tschüss, bis nächste Woche. Okay.